Kaufhausqual. Der vermaledeite Hosenknopf Schon beim Anprobieren der extrem angesagten Designer-Jeans muss Mia mega dringend pinkeln. Dass der Knopf der Hose beim Ausziehen klemmt, konnte sie allerdings nicht ahnen. Nach zahlreichen Versuchen, sich aus der Jeans zu befreien, hält sie den Druck ihrer Blase kaum noch aus. Eine Lösung muss her, und zwar schnell.